Tja, das ehemalige DDR-Atomkraftwerk Rheinsberg, was wir eben gerade schon gesehen haben, wurde bereits 1990 abgeschaltet. Seit 1995 wird es zurückgebaut. Die hochradioaktiven Bauteile wie Brennstäbe und Druckwasserbehälter sind seit mehr als 20 Jahren bereits im Zwischenlager. Doch abgeschlossen ist der Rückbau längst nicht. Erst lautete der Termin 2009, dann 2015. Und nun kalkulieren die Experten mit irgendwann mal in den 2030er Jahren. Gründe sind bauliche Hindernisse, neue, schwach radioaktive Kontaminationen, die entdeckt werden und langwierige Genehmigungsverfahren. So sieht der Parkplatz eines stillgelegten Atomkraftwerks aus. 170 Menschen sind derzeit im KKW Rheinsberg beschäftigt. Seit 28 Jahren arbeiten sie am Rückbau, sprich Abriss des Kernkraftwerks. Zum Vergleich, davor hatte es 24 Jahre lang Strom erzeugt. Er hat Geisler, hat den Rückbau jahrelang überwacht und viele Verzögerungen miterlebt. Dieses Kernkraftwerk, was Sie hinter uns sehen, ist ein Projekt Ende der 50er Jahre. Damals hat man sich noch keine Gedanken gemacht, wie baue ich das mal zurück, wie lege ich das mal still. Zum Beispiel hat diese Anlage sogenannte Verdampferanlagen gehabt, die wirklich in engen Räumen sind installiert waren. Und wenn Sie jetzt rückbauen, stellen Sie fest, oh, die Strahlung ist doch höher als vorher vermutet. Ursprünglich sollte der Rückbau bis 2009 fertig sein. Durch Verzögerungen ist jetzt Ende der 2030er geplant. Das sichert Arbeitsplätze. Die Stadt Rheinsberg, die heute vor allem vom Tourismus lebt, hat kein Problem mit dem jahrzehntelangen Rückbau. Aus Sicht der Stadt Rheinsberg ist es gut, dass es so lange dauert. Ja, Weil, weil am Ende Arbeitsplätze, Know-how und vieles mehr dort geschaffen werden. Geisler ist überzeugt, dass der Rückbau bei den neueren Atomkraftwerken schneller gehen wird, auch dank der Erfahrungen aus Rheinsberg.